Von diesem Mann gibt es so viele Bilder, so viele Szenen, so viele Seiten, dass eine ganze Filmreihe nicht ausreichen würde. Doch welches Genre passt? Drama, Thriller oder Liebesschnulze? Ich finde es absurd, was ihr macht. Schlicht absurd. Wir treffen Fischers Wegbegleiter. Dort, wo Joschka ganz ersetzt ist. Auf dem Fußballplatz. Franz Josef Jung, CDU-Ex-Bundesverteidigungsminister. Die Politkontrahenten sitzen damals im hessischen Parlament lange nebeneinander. Und sie kicken in der Landtagself. Ich glaube, wir lagen 4 zu 0 zurück. Da war er unglaublich sauer. dass Er ist sogar ins Tor gegangen, um also jetzt selbst sozusagen zu verhindern, dass wir noch mehr Tore bekommen. Fischer und der Fußball. Mit auf dem Platz ist oft Daniel Kohn-Bendit, Grünen-Pionier und WG-Genosse. Beim Treffen in Frankfurt erinnert er sich. Es war eher so eine Schreittherapie, wo man sich äh, am Samstag immer ein bisschen befreit hat von dem ganzen Druck äh, der Woche. Dabei war auch der Bundestag quasi Schreitherapie. Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, ruft Fischer hier. In Hessen wird der Politrüpel Umweltminister in Turnschuhen. Sie stehen heute im Museum. Ich schwöre, ich schwöre. Später dann Vizekanzler, Außenminister, der Höhepunkt seiner Macht. Er gibt den USA Widerworte und erklärt seinen Grünen, einen Krieg zu akzeptieren. Um unsere Politik weiter fortsetzen zu können, ich danke euch. Also ich habe ihn erlebt natürlich in einer ziemlich harten politischen Auseinandersetzung damals am Anfang, aber es gab dann eine Verbindung zum Wein. Joschka Fischer ist als Genussmensch bekannt, auch wenn es hier nur Spaghetti sind. Gibt es eine Frage von Journalisten, die Sie besonders nervt? Das ich keine Turmschuhe tragen. Wie ist das mit der Frage nach dem Gewicht und Diäten? Das ist, das nervt mich. Mal ist er dünn und Jogger mal dick, Joschka der Jojo-Politiker, auch privat wechselt er, fünfmal heiratet Fischer. Erst Edeltraut, dann Inge, hier Claudia, dann Nicole. Seit 2005 teilt er sein Leben mit Filmproduzentin Minu Barati. Üblicherweise ist Frau Barati eher ihre Begleitung und heute ist es ja eher umgekehrt. Ja, nicht nur eher umgekehrt, sie glaube noch im Ernst nicht, ich würde ein Interview geben, wenn ich hier die Hauptperson wäre. Fischer war schon viel in 75 Jahren. Fotolehrling, Taxifahrer, Buchhändler, Steinewerfer. Meine meiner ganzen inneren, auch persönlichen Befindlichkeit her, äh, bin ich ein Linker und kein Konservativer. Und äh, bin auch ganz froh, dass es so ist. Und so wird es bleiben bis an das Ende meiner Tage. Da bin ich dann wieder konservativ. 75 Jahre Joschka Fischer. Ein Leben, das sich keinem Genre zuschreiben lässt.